Herzlich Willkommen zur True Tief Challenge. Auf dem Action for Free Kanal hat der Lippi die Action for Free True Tief Challenge ausgerufen. Ähm, die Teilnahmebedingungen werden dann unten noch mal verlinkt mit seinem Video. Und ich werde da nicht mit dran teilnehmen, aber der Lippi hat mich gebeten, mir mal Gedanken zu machen, äh, was derjenige denn dann bekommen soll, der dann das effektivste Gerät praktisch ähm, veröffentlicht hat und ja ich weiß es nicht ob es ein wanderpokal wird ob es euch überhaupt gefällt aber in meinem geist ist jetzt das hier entstanden da sind neun High power leds oben eingebaut ist leider schon mal gebrochen deshalb auch hier diese mütze mit heißleim drauf und hier unten drunter <lacht> da ist das kleine geheimnis der read switch ein kleiner read switch aufbau und wer ja, wird dann ganz normal mit 3 AA-Batterien betrieben. Wie viel das zieht, möchte ich euch jetzt gleich mal zeigen, bevor ich sie hin und her. Ach, siehste. Okay. 3 Batterien sind dran. Auf 100 milliampere ist gestellt. Und hier bei 16. 16, der Hälfte, 32. Ja, könnt ihr euch mal ausrechnen, wie viel milliampere Und es sind aber leider nur 8. Richtig hell da. Hier seht ihr, eine ist ausgefallen. Da ist wohl beim mit Heißleim vergießen irgendwas da quer gegangen, aber ich freue mich trotzdem, dass acht richtig schön hell leuchten. Hier oben hört ihr einen Reed switch Ja, und dann, naja, das werdet ihr dann schon selber rauskriegen, derjenige, der es dann bekommt. ne Ja, ey, das ist jetzt vom segel bob gesponsert. <lacht> äh, der Wanderpokal, der Action for Free. Die, die Wanderlaterne. Ne? Machen wir so eine Wanderlaterne. Jawohl. Viel Spaß dabei.